und Pokémon! willkommen zu einer neuen Folge Mutant Bots Heute fangen wir die ähm, Weltraumlevel an und ich muss sagen, ich habe Angst. Die sind so schwer. Geh mal rein. Ja, und man fällt sofort auf. Äh, neue Blöcke, neue Hintergrund und ähm, ich erkläre es mal kurz, wie das nicht funktioniert. Hier, ja. Das sind die Stacheln, die neuen. Das sind Gläser und äh, die töten mich sofort. Wenn ich zu denen gehe und wie man hier sieht, sind das hier diese. Na, das sind irgendwie die cool. Also die kicken mich auf jeden Fall weg. Also wenn ich einmal hier gehe, boom Tot. Und das ist in jedem Level davon. Und die Geisterwelt hat natürlich noch mal alles in doppelt so hartem Modus. Also, ja. Einfach wird es auf jeden Fall nicht. Und das ist die letzte Folge mit mal für die Woche, weil ich einfach die Woche nicht mehr so viel Bock habe auf die und äh, ja, ich habe eigentlich keinen Bock gehabt hier rauf, aber ich hab nichts anderes zum Aufnehmen und ich kann mir jetzt zwei, zwei Tage schon nichts tun. Ich muss mir ja wieder was bringen, ne? Uh, ich wurde nicht getroffen, oh mein Gott. Oh, oh. Oh mein Gott, ich wurde bis jetzt immer noch nicht getroffen. Was bin ich los, Alter? Für mich wie ein Hacker. Nein. Ui. Nein, du triffst mich nicht. Ah, ich weiß, was er machen muss, ja. Äh, oh, geh mal weg ne oh, oh. los okay. also ich muss mich ein bisschen konzentrieren also entschuldigt mich ich gehe mal ein bisschen mehr am Mikro leistet hält das ja das war checky es wird eigentlich gar nicht so schwer zumindest kommt es mir so vor das ist natürlich ne kein zwei und das sind alle letzte Levels noch mal alles zusammen Äh. Das habe ich jetzt leider schon gespoilert, aber man kann sich ja schon denken, ja? bei so einem Spiel wird das letzte Level kein Kinderschmecken mehr. Ja? Nicht sowas zum Schillen, wissen? Boah, cool, jetzt wird die Grafik noch mal richtig cool. Jetzt war alles zusammen, aber richtig cool. Äh, nein. Okay. Ach nö, auch nö. nö, Ach nö. Ach, lol, wir haben es geschafft. Wow, das war jetzt was drei Minuten oder so? das kam, das, das sah jetzt so leicht aus, ich weiß aber ich habe es einfach damit nicht geschafft, Auch das Level bitte nicht ich werde es so machen ich zeige es gleich nochmal und zwar äh, werde ich die ersten beiden Level machen also jetzt das zweite Level schon erstaunlich schnell ich habe die natürlich schon oft ähm, also halt ne, oft gespielt, damit ich halt weiß was auf mich zukommt und das halt zu schwer ist und ja auf jeden Fall ist es weil ich so machen dass ich die ersten beiden Level hier in der äh, echten Welt spiele und dann werde ich die, äh, die beiden Level in der Geisterwelt spielen so werde ich es jetzt machen na ich hätte nicht so einen großen Sprung machen sollen ja hier kommt man einfach bespammen bam bam wait wait wait Okay. nein das trifft mich nicht du triffst mich nicht und muss den glaube ich erstmal killen ja jetzt habe ich ihn habe ich mehr Platz und darüber. Oh, aber die also könnte ich die Coin haben? Okay. Okay. Zwei Herzen. Okay, zwei Herzen sind noch okay. Aber dass wir so gut momentan vorankommen, ist echt ein Wunder, weil ich richtig sch schlecht in diesem Spiel bin. Ich habe selbst das letzte Level in der Geisterwelt momentan in diesem Zeitpunkt äh, nicht selber im privaten geschafft.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 Dort hinten ist übrigens nichts, ist einfach nur ein Loch oben um, äh, keine Ahnung, einfach zwei Baum. Weiß nicht wieso, ist, aber ist halt so. Aber das stört uns auch nicht, denn das ist der Checkpoint. Wo heute läuft es richtig gut. Ja, gut, cool, nicht gut, cool, ja. Die Zyklopen werden wir übrigens in dieser Welt oft sehen, glaubt mir. Die, ich meine, das ist auch perfekt für uns so harte Level, diese Teile. Und hier, die, die sind einfach nur keine Ahnung die gewonnen hinten eigentlich mal das ist, ich weiß nicht wofür die da sind einfach Zeitverschwendung sind die. was wo ist ja, okay, ich hatte mich nicht wie äh, es dort aber trotzdem hallo wieso hatte denn mich jetzt nicht ich nicht was was was was, was? ja äh, ich glaube ich bin tot Habt ihr gerade gesehen, da war noch Laser. Hätte ich mich auch sofort umbringen. Bei der Laser, wie gesehen, gesehen, äh, der bringt einen sofort um. Ich habe das gerade so komisch im Kopf, alles was ich euch gezeigt habe und was nicht, weil ich gerade schon der vierte auch noch versucht so gefühlt oder ist halt. Ich bin mal ein bisschen hier als Mikrofon. Vielleicht hat man das auch schon, dass meine Stimme ein bisschen, oh, ist das denn ernst jetzt? Bitte gern quitten, aber dann ist ja mein ganzer Fortschritt, Fortschritt weg und dann habe ich dann Komm, mach. Wenigstens hänge ich jetzt in diesem Level mal. Ach nö. Okay, fliegen. Nicht noch mal so eine Kacke. ich nee, will ich nicht. Nein, will ich nicht. So mit zwei Leben. Müssen wir das jetzt schaffen? Und wiege ja. Äh, was ist nur heute los hier? Was ist nun los? Erstes Level ohne Probleme geschafft. Zweites Level zehn Jahre später. Ja, gibt auf jeden Fall sehr viel Sinn. Ich wie gesagt, also ich gesagt, aber wie ihr gesehen habt, mich ich empfehlen, erstmal die Gegner zu besiegen und dann äh, rüber zu fliegen, weil dann einfach einfacher ist, ja. Geh weg, geh weg, geh weg, Nein! Okay. Nein! Ach, ja, das, das haben wir eigentlich schon verkackt, aber ich kann schon mal versuchen. Ich kann es ja versuchen, ne? Oh, das ist die härteste Stelle, glaube ich. Zumindest ist es die letzte Stelle. Also, Ich habe sie mir genau im Kopf, deshalb. Das ist ein bisschen schwer, sozusagen. Da war um ein Gegner. Aber wir haben es geschafft. So. Bleiben nur noch sechs Level übrig. Und jetzt fange ich, mache ich weiter mit der anderen Welt, die beiden Level. Und dann äh, werde ich aber so machen, dass ich in der echten Welt dieses Level und Geister Geisterwelt dieses Level, echte Welt dieses Level und Geisterwelt dieses Level, weil die letzten beiden Level sind noch mal doppelt so schwer als das hier, was wir gerade spielen. Weil die Entwickler einfach irgendwas geraucht haben wahrscheinlich. Mann, wie kann man solche, solche schwierigen Level erstellen? Hallo? Und das bei seinem eigenen Spiel, klar, das Spiel soll schwer sein, aber hallo in seinem eigenen Spiel ein Hardcore-Level machen. Okay, okay. Ist ja nicht mein Spiel, aber ich sag's nur. Das fühlt sich irgendwie dann mehr so an wie so ein Hack oder so. Kennt man ja. Hier so ein ganz kleinen Jump. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, die leben noch. Oh Gott. Oh Gott oh Gott oh Gott. oh Gott. oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, ich weiß nicht wie ob ich das noch sagen will. Ich noch. Okay. Ich, ich versuch's noch weiter, okay? Ich auch Vielleicht kriegen wir das Presse noch schneller ähm, fertig, als ich dachte. Denn wir sind schon Folge 9 jetzt. Und nächste Folge ist Premiere. Folge 10. Jetzt eigentlich schon Premiere, weil ich habe noch nie ein Projekt ähm, gemacht. Wo ich gestorben bin? Nein. Ein Projekt gemacht, wo ich 10 Folgen lang habe. Also ein Projekt, wo ich 10 Folgen lang habe. Außer Minecraft mike Minecraft ist kein richtiges. Egal, halt so ein Gaming-Projekt. Äh, ja, das ist halt schon eine Premiere, weil man eigentlich ist jetzt selber ja Spor, aber das habe ich abgebrochen, weil es zu so schwierig war und ich wusste, wusste einfach nicht, was ich machen musste und ich hätte einfach überhaupt keinen Spaß mehr dran. Ja, wenn man keinen Spaß mehr in einem Spiel hat, sollte man es einfach nicht mehr spielen. Punkt. Also ein Tipp an euch: übrigens. Selbst wenn ich jetzt fällt oder nicht, ich habe es jetzt abgebrochen, weil es mir null Spaß mehr gemacht hat. Hä, hey, wie willst du da durchkommen? Um Kann, aber das ist also, es war einfach war. Okay? Also. Ich muss sagen, der Hintergrund ist irgendwie nur ein paar Stellen schön, weil. Ach der okay, komm, bring mich um. Komm, bring mich um. Danke. Weil jetzt zum Beispiel hier am Spawn, wenn wir hier am Checkpoint sind, wir so ein Planet, das ist zum Beispiel für ein Teil. Aber sonst sind überall nur so, so leichte Punkte, die natürlich die Sterne darstellen sollen. Aber es ist irgendwie langweilig. Es hat alles einfach schon, das hat heißt gesehen. Es ist alles einfach so... Ne? Komm, komm. In der echten Welt habe ich jetzt einfach, ehrlich gesagt gar nicht auf die auf Teil geachtet. Aber die Teil ist im ganzen Spiel eigentlich nicht so, wie ich mal sagen. Also, es gibt auf jeden Fall bessere Spiele. Boah, es gibt bessere Spiele. Okay, das kam jetzt irgendwie falsch an. Oh nein, ja, toll. Hä, hey, was? Okay, okay, ich es irgendwie durchgeschafft. Das ist Ziel. Wir sind heute richtig gut. Muss ich nur mal zugeben? Okay, jetzt hier mal abwarten. Wenn ich jetzt an jeder Stelle sterben würde. Gutes, okay, danke. Hab's geschafft. Fünf Level noch. Machen das einfach weiter. Wir sind einfach hier im speedy und zares Mode einfach, ja? Wir sind schneller als Sennic. Muss man sich einfach mal. Vorstellen. Und nach diesem Projekt wird hoffentlich mein Mikro endlich mal ankommen. Zumindest hoffe ich das, wie gesagt. Ne? <lacht> äh, weil es nervt schon richtig auf <lacht> was zu warten, was ein halbes Jahr zu spät kommt. Oder sogar länger. Weißt wann das kommt. Wie gesagt. Ich muss sagen, ich kann mich in die ganze Zeit nicht mehr richtig erinnern weil äh, keine Ahnung also ach bam bam hinfliegen killen und verkacken cool vom Schieß bam bam hinfliegen richtige Höhe treffen und der kriegt jetzt meine wir kriegen nichts okay Aber ich muss ihn killen egal ich kann nicht okay, ich lebe noch ich weiß nicht, ob es jetzt noch lohnt, sich äh, nicht umzubringen zu lassen, sage ich mal. Okay. Tschüss. Was? Hä? Jetzt hab ich so gar nicht getroffen. Okay, äh, easy. Ich hoffe, mein Ton ist gut. Ich habe es nicht getestet, weil ich jetzt einfach keinen Bock habe. Ja. Mir ist die letzten Tage einfach nicht gut. Um was ich gesagt habe. Wahrscheinlich liegt es daran, was, weil ich einfach keinen Bock habe, auf irgendwas anderes aufzunehmen. Ich wollte erstmal dieses Projekt fertig machen und dann weil seit ich ähm, mein Mikrofon immer noch nicht bekommen habe, seit ich es halt schon bestellt habe, ist mir halt so komisch und ich habe irgendwie keinen Bock auf nur weitere Displays. Als habe dieses Display schon angefangen habe und ich das nicht noch mal neu starten wollte oder irgendwie so was ähnliches, ja, der habe ich jetzt. So steht er nicht, weil ich mein, so unfair. Hop, hop, hop, schup, hop, schup. Oh ja, das Projekt ist bald zu Ende. Was meint ihr, wie lange äh, wird das Projekt dauern? Weil wir haben jetzt Folge 9. Ich glaube, es wird bis Folge also halt das normale Let's Play ohne die Türen Level, whatever du wanna call it. Äh, ich glaube, dann wird es sterben. Was ist jetzt los? Ich glaube, es wird halt so elf Folgen. Oder sogar zehn. Mal schauen, ob die nächste Folge. Die nächste Woche kommt. Passt auf. Am Montag kommt die nächste Folge. Wir ja, haben jetzt Donnerstag. Also es dauert halt noch. Die nächste Folge kommen, weil ich einfach nicht mehr so viel Bock habe. Und das letzte halt schon nicht einfach ist, sag ich mal. Oh, was bin ich für eine Trottel? kommt mich schon umbringen ich kann einfach gar nicht reden was ist mit mir los vor allem immer wenn ich halt irgendwelche Fehler habe dann lösche ich ja meine Aufnahme aber das ist eigentlich immer am Anfang eines Videos und jetzt ist ja kein Anfang eines Videos und ich habe schon so viel geschafft und ich kann ja den Fortschritt und möchte auch den Fortschritt nicht löschen weshalb das jetzt ein Problem ist egal entschuldigt mich einfach meine meine, Sp mein Speaking, ja. Keine okay, was das jetzt sein soll. Meine, meine Sprachfehler sagen wir so. Entschuldigt meine Sprachfehler. Ist eine Bombe, ich weiß. <lacht> jetzt wisst ihr auch, was ich hinter den, hinter den Kulissen mache. Behind my experience. Hä, was? <lacht> Ja, mit einem Leben habe ich auch ja voll die Chance, das hier zu schaffen, ne? Ja. Leute, wie habe ja, hab ich das geschafft? Oh mein Gott, das war so richtig, richtig geil. Wie ich es jetzt einfach geschafft habe. Ja, easy, ne? Auch, was ich noch nicht gesagt habe, man kann auf diesen Teilen drauf springen. Da musste ich erst, da brauchte ich lange, um das herauszufinden, ehrlich. Man kann hier einfach auf den Teil. Das wusste ich lange Zeit gar nicht. Ich wollte fast im Internet schon nachschauen, aber dachte mir so, okay, komm. ich schaue mal selber nach. Okay, jetzt ist es. Ach, die Passage, die muss man den jetzt, zack. Und verkacken, genau. Den die braucht man auf jeden Fall alle leben. Zumindest ist es das am besten. Wegen dieser Passage, die gerade ruckelt und selbst mit ruckeln nicht. Ich mach kurz die So. Einmal Karten, einmal wieder Aufnahme. Sofort geht's. Ich verstehe es nicht. Ihr muss immer was löschen oder so. Sonst muss ich immer Aufnahmen löschen. Jetzt geht's auf einmal, sofort. war okay, warte, ich muss genau, wenn er kommt. Aber mich halt nicht schlägt. Das war klar. Das war klar. Da da da. Das ist nur noch eine Psalm passage und dann. Es ist das eigentlich das Ziel. Ach, okay. Ich Kacke, aber Hier geht es noch weiter. Na gut, hier ist es schon das Ziel, aber das hier ist die schlimmste Passage im ganzen Level. Obwohl es das Ziel ist. Muss man sich mal vorstellen. So, springen. So dass der ein. Jetzt hopp, jetzt hopp, jetzt hopp, jetzt hopp. Oh. Habe ich das einfach im First Right? Oh, ich habe die Passage First Right. Oh mein Gott, Leute, was ist heute mit mir los? Alter. Okay, wir machen, die, wir machen das Projekt zehn Folgen und dann noch elfte Folge mit die ganzen bonus oder dann eine 12. und dann noch zwölfte oder dann auch noch. Keine Ahnung. Oh mein Gott, Leute, von heute. Ich jetzt? Komm, könnt mich umbringen, könnt mich umbringen. Dieses Level ist so eine Art Pinball oder ne? so eine Art Arcade. Du hast erinnert zum wenigstens, wenigstens daran und für mich umbringen, umbringen, ja umbringen, so toll. Ja. Man kann nämlich nicht hochfliegen und das ist nicht so gut. Not so good. Oh ich hab zu so gut alles. Ich... weg. Tschüss. Okay, schnell schnell schnell. Okay. Gut. Ähm, diese Folge wird vielleicht mein Mikro nicht so gut sein. Dafür entschuldige ich mich schon mal. Ich kann einfach voraussehen, was mit meinem Mikrofon passieren wird. Es ist hallo, hallo. Jetzt im Echo. Wow, wow. Okay, okay. Ich frag mich nicht, wie ich das jetzt hier gemacht habe oder überhaupt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 Ja jetzt werde ich sterben jetzt werde ich sterben ich sag's euch Leute jetzt werde ich sterben Oder oh, auch nicht doch bestimmt aber ich gebe natürlich mein Bestes damit ich nicht sterbe hier irgendwo war noch ein Checkpoint oder ach ich hatte doch schon einen Mann ich bin bluff ich bin bluff ja was ich habe noch keinen Checkpoint doch ha hat dieses Level zwei Checkpoints Leute wieso bin ich vorhin dort gespawnt hat das Spiel gerade gebackt oder hat es mir geholfen dann gespielt? Was war denn jetzt gerade los? Wieso bin ich. Yes. Also soweit ich weiß, gibt es gar keine im Level 2 Checkpoints. Ich, das ist mich das gerade. Das also, ist übrigens das einzigste normale Level noch. Na, danach kommt das, äh, das letzte Level, was nicht normal ist. Vom Schwierigkeitsgrad her und im Level selbst. Es ist einfach, als wäre es von einem Hacker gemacht worden ja und da ist die letzte Passage die wirklich sehr schwer ist meiner Meinung nach also ich hasse sie Ach nö, kommt und solche Passagen wie hier wird man auch wird man auch, auch oft sehen oder hatten wir oft gesehen und wird noch mal kommen im letzten Level keine Ahnung wie auch immer war jetzt nicht so getroffen wurde denn diese Passage hier habe ich gefrustriert. Das wollte ich sagen. Genau. Nicht, dass ich schwer war. Nein, dass ich war. Dachte ich. Gesagt. Genau das. Nichts. Die Passage ist die gemein. Weil wenn man zu hoch springt, äh, landet man in den Teilen und dann... Nein, ich, ich hab's gewusst. Ich hätte mich treffen lassen. Ich bin so ein Trottel. Hier ist einfach so. Und das ist das letzte Level für die Folge auf jeden Fall. Deshalb hoffe ich, dass ich noch schaffe. So. Und in der, letzten, in der nächsten Folge, die dann am Motor kommt, werde ich dann die äh, Geisterversion von diesem Level machen und das letzte Level und die Geisterversion der letzten Level. Also freut euch schon mal drauf. Und ich verarm nicht. Mich. Hauptsache ich kann von hier aus auch gar nichts treffen oder irgendwas. Ja, toll. ich, ich wollte es nicht. Ich wollte es das nicht. Das kann kommen. Jetzt. Jetzt. Jetzt. Jetzt. Jetzt. Jetzt. Jetzt. jetzt. jetzt! Okay, das ist das Ziel, aber das Problem ist halt, dass da noch dieser Spacken ist, der mich abschießt mit scheiß Bomben, die niemand haben will, weil also seine Bomben stinken. nach nee. So wie er. Habe ich gerne gesagt. Mach ich gerne wieder. Macht oh nein. So... 90% können sie nicht auf eure Plattformen, wo ihr drauf steht, auf diese eine Plattform, ihre Bomben ablegen. Gerade hat sich gegen bewiesen. Aber da hat sie einfach nur 10% Pech. Ja. Und da habe ich auch gerade Pech gehabt, denn ich bin zu blöd mit meinen Augen. Oh Gott, oh Gott. Zwischen, zwischen Skill und zwischen Fail läuft alles. Und das war jetzt auch keine Werbung. Also es sollte zumindest keine sein. <lacht> keine Anspielung, nein. Nein, ey, ich sollte eigentlich ganz nicht hören. Geh weg, geh weg. Danke. So, wie mache ich das jetzt? Wie mache ich das jetzt? Oh mein Gott, ich bin noch nicht durchgekommen. Ich <lacht> oh mein Gott, das ist jetzt nicht dein Herz. Ich freue mich, ich feiere mich gerade so ab. So, jo, endlich ohne Hit durchgekommen. Habe ich noch nie geschafft. Und dann, ja, ein Arschtritt. Super, Falkenweise also nochmal da. Captain Falcon war noch da. Also wie gesagt, hier 90%, dass sie nicht die Bombe auf euch nehmen Also auf die Plattform. Die hatte ich schon wieder mal Pech. Und hier auch, aber ich bin schon haha. Und da oben, Hauptsache, das Bonus-Level, toll, ist direkt am Ende des Levels. Ihr müsst euch das vorstellen. Und die verlangen einen.. Zum also man kann es hat man kann viele Bonus-Level schon früher erreichen. Aber viele halt auch gar nicht. Und wie gesagt, ich habe noch um das erste, im ersten Part habe ich das erste gespielt im ersten Level. Oder habe ich das? Ja, hatte ich, genau. Und ja. In dieser ähm, Dingswelt, in dieser Welt gibt es, nur einen Bonus, immer nur ein Bonus-Level. Ja, super! Finde ich doch ganz toll, was hier gerade passiert ist. Ganz toll. Super, super toll. Okay, das ist letzte mit einem Leben. Das ist einem Hit. Okay, mit null Leben, mit einem Leben. wir so gesehen, die kriegt keinen Schaden Challenge Mitten Mats Version 100 Pro Version. Version Version ja, das ist die Version-Version, ja. M müsst ihr euch merken, das ist die Version-Version. Egal. Nein! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Oh Gott! Yes! Yes! Ich freue mich gerade ab. Okay, Leute, nächste Folge werden wir dann anfangen, in dieser Welt. Das, das gleiche Level nochmal zu machen. Und das letzte Level. Also zehnte Folge ist jetzt. Letzte Part. Freut euch schon mal drauf. Wenn es gefallen hat, gibt ein Like. Schaut noch mal andere Videos von mir vorbei. Ich muss erstmal mich ausruhen, hat rein, tschüss.